liebe Freunde, moin und herzlich willkommen. Heute gibt es ein Stimmungsbarometer zu einem altbekannten Thema – Alpha E. Nachdem sich seit längerem abzeichnet, dass nun wohl doch eine Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover das Rennen macht, ist es unruhig geworden in der Lüneburger Heide, insbesondere in den Städten und Gemeinden nahe der Autobahn 7. Nachdem man dort Ende 2015 geglaubt hatte, mit Abschluss des Dialogforums Schiene Nord in Zelle das Unheil Neubautrasse vor der eigenen Haustür für alle Zeiten abgewendet zu haben, erscheint dieses Schreckgespenst gegenwärtiger denn je. Viele der betroffenen Kommunen und Bürgerinitiativen fühlen sich von der Deutschen Bahn hinter und übergangen und fürchten, dass der sogenannte Konsens aus dem Dialogforum Ausbau vor Neubau hinfällig ist und die mühevolle Arbeit aller Beteiligten umsonst war. Im Juli 2022 habe ich zwei Veranstaltungen zu Alpha-E besucht. Am 5. Juli lud der Landkreis Harburg zu einem Informationsabend nach Hittfeld. Drei Tage später organisierte die Bürgerinitiative Unsinn unter dem Motto »Aufkreuzen« eine Protestaktion in Dispingen. Von beiden Events zeige ich ein paar Szenen. Und Auszüge aus der einen oder anderen Rede im Originalton. Dabei versuche ich gar nicht erst, den neutralen Chronisten zu spielen und bringe an passender Stelle persönliche Einwürfe. Die etwa zweistündige Infoveranstaltung des Landkreises Harburg stieg in der Burg Sävetal, fast genau 25 Jahre nachdem eben dort ein gewisser Gustav Richard seinen Abiball gefeiert hatte. Als Stargast – bei der Infoveranstaltung, nicht auf dem Abiball – trat der niedersächsische Verkehrsminister Bernd Althusmann auf, der hier von der Seevetaler Gemeindebürgermeisterin Emily Wede begrüßt wird. Weitere prominente Redner waren der Landrat des Kreises Harburg, Rainer Rempe, und der Sprecher des Projektbeirats Alpha E, Peter Dörsan. Die rund 200 Zuhörer erfuhren wenig Neues sofern sie sich zuvor bereits mit der Problematik beschäftigt hatten. Rainer Rempe lobte zunächst das Dialogforum Schiene Nord als Musterbeispiel für Transparenz und Bürgerbeteiligung und bemängelte anschließend, dass der Landkreis von der DB keinerlei Angaben zum Planungsstand erhalte. Minister Altusmann schlug in dieselbe Kerbe. Es sei ein nicht hinnehmbarer Zustand, dass die DB sich immer weiter vom Zeller Konsens entferne, und hinter verschlossenen Türen den Bau neuer Strecken vorantreibe. Zur Position des Landes Niedersachsen äußerte er sich deutlich. Es ist etwas schlecht zu verstehen, aber hört mal rein. Man wird am Ende immer versuchen müssen, einen möglichst breiten Konsens zu schaffen. Und dieser Konsens ist am Ende in Niedersachsen auch durch einen einstimmigen Beschluss des Hessischen Landtages auf den Weg gemacht worden. Von diesem einstimmigen Beschluss wird der Niederländische Landtag, und ich gehe auch fest davon aus, der künftige Niederländische Landtag ab dem 9. Oktober, ab November diesen Jahres, wenn ein neuer Landtag sich konzidiert, keine Zentimeter weit abweichen. Der Niederländische Landtag steht zu diesem Beschluss, es gibt auch nicht nur einen Ansatz bei den anderen politischen Parteien, die Überlegung, hier eine komplette Neubaustrecke entlang der A7 einzutreten. Auch für die Nutzer der Züge im Hamburger Speckgürtel, von denen nach meiner Einschätzung so gut wie keiner anwesend war, hatte Herr Althusmann traurige Nachrichten. Nochmal genau hinhören. Und dass all diejenigen, die sich im Hamburger Umland und in Niedersachsen entlang der gesamten Strecke von Bremen nach Hannover und von Hamburg nach Hannover langfristig darauf freuen, mehr Möglichkeiten des Schienenpersonennahverkehrs zu eröffnen, dass all diejenigen jetzt erneut um zehn Jahre zurückgebrochen." Das klingt ganz so, als würde Alpha E auf den beiden durch den Landkreis Harburg führenden Hauptstrecken nennenswerte Verbesserungen im Regionalverkehr ermöglichen. Osterhase und Weihnachtsmann lassen grüßen. Ferner warnte der Minister einmal mehr vor der Abkopplung Lüneburgs, Uelzens und Celles vom Fernverkehr bei Errichtung einer Neubaustrecke. Selbst wenn es so wäre, den Bahnfahrern aus dem Kreis Harburg sollte das ziemlich egal sein, denn für die meisten von ihnen ist Hamburg-Harburg der nächstgelegene Fernverkehrsbahnhof. Im Grunde genommen müssten Rempe und Konsorten daher einen Schritt in die ganz andere Richtung machen und eine besonders schnelle Neubaustrecke fordern, um die gemäß Deutschlandtakt vorgesehene Fahrzeit von unter 60 Minuten zwischen Hamburg und Hannover sogar mit Halt in Harburg zu realisieren. Den, für mein Empfinden, interessantesten Teil des Abends bildeten die Ausführungen Peter Dörsams, der den derzeit bekannten Planungsstand präsentierte und auch die, unabhängig von Alpha E, vorgesehenen Maßnahmen zur Erhöhung der Schienenwegkapazität zwischen Stelle und Uelzen beleuchtete. Ein entsprechendes Dokument hatte die DB am 9. Juni veröffentlicht. Vorgesehen sind unter anderem zusätzliche Weichen zwischen der Fernbahn und dem Regionalgleis im Abschnitt Stelle-Lüneburg, ein neues Überholungsgleis südlich von Bienenbüttel und die Einrichtung einer Überleitstelle im Bereich des 1997 aufgehobenen Bahnhofs Emmendorf zwischen Bad Bevensen und Uelzen. Es folgte eine Podiumsdiskussion, an der neben den bereits genannten Akteuren auch Mark Sander vom Verein Naturschutzpark und der Egesdorfer Bürgermeister und BI-Aktivist Christian Sauer teilnahmen. Abgeschlossen wurde der Abend durch eine Fragerunde mit Beteiligung des Publikums, wobei mehrere Fragesteller die gute alte Bundesbahn wieder auferstehen ließen. Die ist einfach nicht totzukriegen. Alles in allem also ein nettes Pläuschchen, abends halb acht in Deutschland. Altusmann, Rempe, Dörsam und Co. ließen mal wieder sämtliche betrieblichen und wirtschaftlichen K.O.-Kriterien des Alpha E außer Acht und gefielen sich als zumindest moralischer Sieger im Kampf gegen die DB. Guten Gewissens traten alle den Heimweg an. Hier verlässt Rainer Rempe mit Chauffeur den Ort des Geschehens, während der Winsener Landtagsabgeordnete André Bock seinen SUV eigenhändig in den Sonnenuntergang steuern muss. Am 8. Juli rief die Bürgerinitiative Unsinn zum Aufkreuzen in die Neubaugegner Hochburg-Bispingen. Für diesen Bereich sind halbwegs konkrete Pläne für den möglichen Verlauf einer Neubaustrecke durchgesickert und man fürchtet unter anderem die Zerschneidung des hübschen Gewerbegebiets neben der Autobahn, in dessen unmittelbarer Nähe auch solch umweltfreundliche und nachhaltige Etablissements wie der Snowdome und Ralf Schumachers Car Center liegen. Ich war inkognito dabei und konnte alle Wortbeiträge auf Tonband bannen, um euch sogleich die bemerkenswertesten vorzuführen. Laut Veranstalterangaben strömten 1200 Interessierte herbei, um den Sprechern zu lauschen. Nach getaner Arbeit versammelten sich die Protagonisten zum Gruppenbild mit Dame vor dem Auge meiner Handykamera. Rund eine Stunde vor Entstehen dieses Fotos hatte der zweite von links, der Unsinnsprecher Jörg Eggers, die Auftaktrede gehalten und unter anderem auf das Viereck-Rössler-Gutachten von 2020 verwiesen, das dem Alpha-E die volle Tauglichkeit bescheinigt hatte. Apropos verweisen, bevor Jörg Eggers loslegt, verweise ich auf meinen Film zu eben diesem Gutachten. Die Bürgerinitiativen, alle wie sie hier sind, dort hinten auf dem Banner sind die meisten Logos zu sehen, im gesamten Alpha-E-Gebiet haben aus eigenen privaten finanziellen Mitteln ein Gutachten zur Umsetzbarkeit von Alpha-E äh, von einem renommierten Bahngutachterbüro erstellen lassen das eindeutig belegt hat, dass Alpha E, so wie es im Dialogforum beschlossen wurde, ohne nennenswerte Eingriffe in die Natur, den Gebäudebestand und die Besiedlung und nahezu vollständig auf bestehendem Bahngelände umgesetzt werden kann. Die Deutsche Bahn hat dieses Gutachten ignoriert, in der Luft zerrissen, weil die Deutsche Bahn Gutachter seit Zeiten öffentlich die Meinung vertreten, dass nur ein Neubau gut ist. Weiterhin bewies Jörg Engers, dass er und seine Kumpels überhaupt kein Interesse daran haben, etwaige Chancen für die Region durch eine Neubaustrecke zu erkennen. Es gibt mit der, Nach mit der Neubautrasse keine Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs und keine Vorteile für die Region, auch in absehbarer Zeit, keine bessere Anbindung durch so eine Trasse an die Metropolen Hamburg, Hannover und Bremen. Alle, die immer noch glauben, dass der ICE hier in der Region von Tempo 300 Stundenkilometern abbremst und hält, damit jemand zusteigen kann, der sollte sich von diesem Albtraum verabschieden. <lacht> Dieser Zug wird hier nie halten. Die Deutsche Bahn sollte sich bemühen, endlich pünktlich zu fahren. Da gibt es genügend Arbeit und soll uns mit solchen abenteuerlichen Projekten wie einer ice trasse durch unsere Region ein für alle Mal in Ruhe lassen. Applaus Niemand hat jemals von einem ICE-Halt in Bispingen gesprochen. Aber warum soll das, was zwischen Nürnberg und Ingolstadt oder Stuttgart und Ulm möglich ist, Regionalbahnhöfe an einer Neubaustrecke nicht auch zwischen Hamburg und Hannover funktionieren? Anschließend trat der Bispinger Gemeindebürgermeister Jens Bülthus ans Mikrofon. Wir stehen weiter zum Kompromiss von Celle. Wo sieht die Bahn die Notwendigkeit, diesen Kompromiss zu verlassen? Wir können es nicht verstehen. Jeder Kommentar hierzu ist überflüssig. Die Notwendigkeit, den Kompromiss zu verlassen, können doch eigentlich sogar Verblendete kaum übersehen. Nachdem Jan-Ole Withöft vom SPD-Ortsverein ein Grußwort des Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil verlesen hatte, versucht es der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Ludwig von Danwitz mit etwas Druck auf die Tränendrüse. Wir wollen diese Variante, wo wir uns alle darauf geeinigt haben, wir müssen ganz klar sagen, wir wollen die Neubautrasse nicht, egal wo sie nachher lang fließt. Sie muss, wenn sie als äh, Schnellbautrasse äh, konzipiert wird, dann hat sie eben immer diese Abstände. Und da zerschneidet sie eben bei uns Landschaft, Natur und Lebensräume über Lebensräume, ich war letzte Woche hier mit zum Aufbauen, wenn man das sieht, da wird hier gesagt, hier läuft die Trasse lang, drüben ist ein Hof, wo wir nach der Arbeit in der letzten Woche unser Bier getrunken haben, es gab Brötchen, eine gute Verpflegung, das gehört, denke ich, auch immer dazu. Und wenn man das sieht, dass man da diese äh, alten Eichen, diese, diese Baumbestände, diese Teiche, diese Natur, dass das alles zerstört wird, wenn man das einmal erlebt hat, wenn man da im Garten sitzt und sieht hier, wo die Trasse nachher lang führen muss dann kann ich nur ganz klar sagen, ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass diese Neubautrasse hier bei uns im Heidekreis und in den Nachbarkreisen nicht gebaut wird. Fünf weitere Beiträge unter anderem von Heidekreis Landrat Jens Grote erspare ich uns, damit mehr Zeit für das flammende Schlusswort von Bisbigens Ortsvorsteher und Unsinnaktivist Stefan Müller bleibt. Der legte sich zum Ende der Veranstaltung nochmal so richtig ins Zeug. Wir haben es jetzt mehrfach gehört. Sieben Jahre sind seit dem Dialogforum vergangen. In sieben Jahren hat in unserem Bereich die Bahn es missen lassen, Strecken zu digitalisieren, Knoten zu entflechten, Weichen neu zu bauen, den Gleisbau zu verbessern, aber neu bauen. Neu bauen wollen sie. Wir brauchen besseren Schienengüterverkehr in Norddeutschland, keine Frage. Und dafür steht das Alpha-E. Wir brauchen eine Verbesserung des Schienenpersonenverkehrs, insbesondere im Regionalverkehr. Das haben wir gesehen, auch als Ergebnis des 9-Euro-Tickets. Und wir brauchen Pünktlichkeit bei der Bahn und das erreichen wir eben durch Entflechtung der Knoten und durch Verbesserung der Schienendigitalisierung. Warum nehme ich es dem Mann eigentlich nicht ab, dass ihn all das in irgendeiner Weise wirklich interessiert? Im Projektinformationssystem der Bahn ist diese Neubaustrecke, wohlgemerkt 125 Kilometer, mit 2,9 Milliarden eingestellt. Das glaubt doch wohl kein Mensch. Das geht doch aus wie Stuttgart 21. Das Zehnfache würde ich mal sagen. Und das sollen Sie, das sollen wir alle bezahlen. Für diesen Quatsch, für diese neun Minuten oder elf Minuten schneller von Hamburg nach Hannover. Das ist doch eine Frechheit, das ist eine Unverschämtheit. Wir haben es gehört. Sechs Landräte, sechs Landkreise haben ans Ministerium geschrieben, diese sechs Landkreise stehen für über 780.000 Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und für diese 780.000 Mitbürgerinnen und Mitbürger haben die Landräte mit ihren Bürgermeistern klipp und klar gesagt, wir wollen Ausbau, keinen Neubau, hört auf damit, macht einen Strich unter die Planung. Und was war die Antwort? Die Antwort war, wir machen erstmal so weiter. Das kann nicht sein. Wir lassen es nicht zu, dass unsere Landräte so angemeiert werden. Dafür stehen wir dann als Bürgerinitiativen und sprechen dann klare Kante. Und wir rufen nach Berlin. Enttäuschen Sie nicht Ihre Wähler. Verspielen Sie nicht das Vertrauen der Wähler. Sonst kriegen Sie die Quittung auf dem Wahlschein. Und lassen Sie sich nicht von der DB zum Narren halten. Die DB ist ein Unternehmen des Bundes. Und der DB hat zu machen, was der Bund sagt. Und wir haben noch das Primat der Politik. Und wenn wir eine Öffentlichkeitsbeteiligung in der Politik haben, die sagt, wir wollen Ausbau, dann hat die Politik dieses umzusetzen und der Bahn zu sagen, ihr macht gefälligst Ausbau und plant hier keinen Neubau. Tja, was soll man dazu noch sagen? Nach Teilnahme an dieser Protestaktion ist mir endgültig klar, dass man hier mit Argumenten nicht gegen ankommt. Es ist völlig aussichtslos und Unsinn hat ohnehin kein Interesse an Diskussionen. Auf der Facebook-Seite dieser vorbildlichen Bürgerinitiative darf ich nicht mehr kommentieren, mich aber als selbsternannter Experte, Hobbytroll, Bahnliebhaber und Querulant betiteln lassen. Danke, Unsinn, für eine derart gediegene Gesprächskultur. Und weil sich jeder so gut blamiert, wie er kann, gönnte sich die Bispinger SPD in ihrer Lobpreisung der Organisatoren eine Zeitreise um mindestens 29 Jahre in die Vergangenheit und schwadronierte von einem irrsinnigen Vorhaben der Deutschen Bundesbahn. Man möchte nur noch schreien. Ja, das Dialogforum Schiene Nord hätte eine Erfolgsgeschichte werden können. Wenn man von Anfang an einen deutlichen Rahmen abgesteckt hätte, wie es beispielsweise im Korridor Hanau-Fulda passierte. Klare Vorgaben zu einer Viergleisigkeit von Hanau nach Gelnhausen und zwei zusätzlichen Gleisen in einem Suchraum zwischen Gelnhausen und Fulda, deren konkrete Ausgestaltung die Forumsteilnehmer ausarbeiten konnten. Der betont ergebnisoffene niedersächsische Wildwuchs hingegen erinnert ein wenig an den DFB-Teamchef Franz Beckenbauer der seine Mannen 1990 nur mit den Worten »Geht's raus und spuit's Fußball« auf den Platz geschickt haben soll. Doch während die an der langen Leine gehaltene deutsche Nationalmannschaft in Rom den Weltmeistertitel einfuhr, reichte es 25 Jahre später für die Zeller Dialogforisten allenfalls zum Waldmeister. Ein Anekdötchen habe ich zum Schluss noch. In einem meiner älteren Alpha-Filme berichtete ich über eine Kundgebung der Alpha-Freunde, die im Frühjahr 2019 auf einem Acker nahe der Autobahnanschlussstelle Evendorf stattfand. Als ich heuer, am 8. Juli, mit dem Pkw über die A7 nach Bispingen preschte, wunderte ich mich, dass besagter Acker planiert war und ein Betonklotz hochgezogen wurde. Eine schnelle Internetrecherche ergab, dass hier auf rund 15 Hektar das autoreise der Autohof der Zukunft, entsteht. Nennenswerte Proteste gegen das Projekt sind mir nicht zu Ohren gekommen. Liebe Bürgerinitiativen in der Heide, erzählt mir nochmal was von der Zerstörung eurer Natur, wenn es um eine neue Bahnstrecke geht. Damit habe ich fertig für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.